Ja, also ein tiefer von OK 55 cm Diagonal Defekt. Beschreibung, Fernseher oder Netzteil-Defekt. Cool. Geht. Stecken wir mal rein. Es leuchtet. Das heißt, der müsste auch Spannung ist aber ein bisschen weniger als es sein muss. Der müsste 12 Volt sein, 12 Volt, 3 Ampere. Ist aber ein bisschen zu wenig. Stecken wir mal rein und schauen was danach passiert. der blinkt und passiert nichts, der blinkt auch, also das heißt er hat nicht genug leistung für den TV, ich schau mal ob ich ein anderen Netzteil finde, hoffentlich habe ich schon eins hier Oder ich kann das zuerst probieren, ist zu wenig in Leistung. Also hat nur 1,2 Ampere, aber es müsste wenigstens eingehen. Ich schau mal. So ist Oh, ein bisschen zu hoch gedrückt. Jetzt müsste doch passen. Reinstecken. Das blinkt nicht mehr. Ach schön, ich habe jetzt ein TV für 9 Euro gekauft und der geht. Also ich muss mir nur ein Netzteil besorgen und ja.